In diesem Video geht es um Komplexität von Software-Testen. Warum ist Software-Testing komplex und warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen? Wir schauen uns einfach mal die nächsten drei Beispiele an und ich glaube, dann kommen, bekommen Sie einen ganz guten Eindruck davon, warum man sich darüber etwas intensiver Gedanken machen muss. Kommen wir zum ersten Beispiel. Im ersten Beispiel geht es darum, dass ich Ihnen mal zeigen möchte, wie herausfordernd allein die Anzahl von Programmparametern für Software-Testing sein kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendein Programm und dieses Programm hat typischerweise drei Eingabewerte. Wenn dieses Programm mit drei Eingabewerten gefüllt ist und jeder dieser Eingabewerte voneinander irgendwo unabhängig ist und praktisch als Integerwert angegeben werden kann, also einfach mal durch den Computer begrenzt, nur zwei hoch 16 unterschiedliche Werte angegeben werden können dann ergeben sich tatsächlich schon eine ganze Menge unterschiedlicher Kombinationen aus diesen drei Eingabewerten. Das heißt, wenn ich jetzt versuchen würde, alle möglichen Varianten von Eingaben für dieses Softwareprogramm einfach mal durchzutesten, dann hätte ich eine ganze Menge Kombinationen, mit denen ich testen müsste. Das sind nämlich 2 hoch 48 Kombinationen. Jetzt sagen Sie 2 hoch 48, das klingt ja noch einigermaßen überschaubar. Wenn wir jetzt aber mal gucken, wenn... Wir es schaffen würden, 100.000 Tests pro Sekunde durchzuführen, dann brauchen wir, um alle diese Kombinationen zu testen, immerhin noch 89 Jahre. So, das ist jetzt natürlich tatsächlich ein recht konstruiertes Beispiel. Das heißt, wir gucken uns hier in dem Fall alle möglichen Kombinationen an. Wahrscheinlich würden Sie im wahren Leben nicht unbedingt alle Kombinationen durchtesten wollen. Das wäre Ihnen von vornherein klar, dass man auch gar nicht so viele Software-Tests vielleicht schreiben kann, außer man programmiert die Tests in einer Variante, sodass Sie tatsächlich dann auch alles durchtesten können. Nichtsdestotrotz zeigt es, allein die Parameter mit ihren entsprechenden Kombinationsmöglichkeiten ergeben sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, die man durchtesten müsste. Aber allein die Anzahl an Parametern mit ihren jeweiligen einzelnen Kombinationsmöglichkeiten ist noch nicht unbedingt problematisch für Software-Testing. Da gibt es auch noch weitere Aspekte, die eine Berücksichtigung finden. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Es kann nämlich sein, dass auch der Programmfluss eine entsprechende Herausforderung darstellt. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel Programmfluss, in dem es vier Verzweigungen gibt und tatsächlich noch eine umfassende Schleife. Um die Grafik kurz zu erläutern, der Programmfluss beginnt bei dem Knoten, wo das A daneben steht. Dann geht er weiter zu dem nächsten Knoten und hier haben wir schon die erste Verzweigung. Die kann entweder nach rechts gehen. Oder eben nach links, wo es dann weitere Verzweigungen gibt. Und dann geht sie auch direkt zu einer nächsten Verzweigung. Von dort aus geht es wieder zu zwei Verzweigungen. Und am Ende führt sich das Ganze wieder zusammen. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie mehrere ineinander verschachtelte Bedingungen, was wir im Quellcode durchaus häufiger haben. Und das Ganze ist eben nochmal mit einer Schleife umgeben. Das heißt, wenn alle Bedingungen dann abgearbeitet sind, dann wird überprüft, bin ich bereits praktisch am Ende angekommen oder fange ich nochmal von vorne an. Und dann fängt man praktisch entweder wieder von vorne an oder wie unten dann bei B dargestellt, man verlässt also dieses Stück Programmquellcode. Wenn man sich das Ganze jetzt ansieht und sich überlegt, okay, wie kann das Ganze denn eigentlich ablaufen, überlegen wir einfach mal, wie viele ja, Durchführungsmöglichkeiten wir letztendlich einfach nur haben, wenn wir die Schleife nur einmal durchlaufen, dann hätten wir auf jeden Fall die, schon mal die Notwendigkeit, fünf unterschiedliche Durchlaufvarianten zu testen. Wenn wir jetzt aber noch überlegen, naja, die Schleife kann ja auch mehrfach durchlaufen, wir betrachten mal bis zu 20 Schleifendurchläufe. Dann bekommen wir tatsächlich die hier dargestellte Anzahl an Durchläufen, das sind nämlich 119 mal 10 hoch 12 unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Programm zu durchlaufen, wenn wir eben 20 Schleifendurchläufe betrachten. Und wenn wir das jetzt alles durchtesten wollen, und wir für einen Testdurchlauf 5 Mikrosekunden einplanen, dann würde es immer noch über 19 Jahre dauern, um alle diese Kombinationen und Varianten letztendlich durchzutesten. Das heißt, beim Software-Testing ist also nicht nur die potenzielle Anzahl an Parametern und die möglichen Werte, die Parameter annehmen können, vielleicht schwierig, sondern es ist auch noch die Art und Weise, wie es dann letztendlich programmiert wurde, also wie die Lösung intern aussieht. Das heißt, wir können uns nicht nur darauf fokussieren, was kann man vielleicht in ein Programm reinstecken und selbst daraus ergeben sich schon sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, sondern es ist eben auch noch die Frage, was passiert eigentlich innerhalb dieser Software, welche Durchläufe müssen wir da vielleicht testen, um sicherzustellen, dass das alles soweit funktioniert und das macht das Ganze eben auf einer ganz anderen Ebene ebenfalls komplex. Aber das ist immer noch nicht alles, es gibt noch weitere Dinge, die das Ganze komplex machen. Schauen wir uns mal das dritte Beispiel hier an dieser Stelle an. Im dritten Beispiel geht es darum, sich zu überlegen, welche unterschiedlichen Dinge muss man denn eigentlich testen? Nehmen wir auch wieder ein Programm mit drei Parametern. Diese Parameter repräsentieren jetzt hier in diesem Fall die Seitenlängen eines Dreiecks. Und die Ausgabe des Programms ist einfach nur, ob das eingegebene Dreieck ungleichseitig ist, gleichschenklich oder gleichseitig. Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz visualisiert an. Hier habe ich jetzt ein Beispiel für ein ungleichseitiges Dreieck. Das heißt, die Seiten A, B und C sind alle unterschiedlich lang. Daneben habe ich jetzt ein Beispiel für ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, mindestens zwei der Seiten des Dreiecks sind entsprechend gleich lang. Hier im Beispiel dargestellt sind jetzt A und B gleich lang, aber C ist nicht so lang wie A und B. Und dann haben wir noch die dritte Variante, ein gleichseitiges Dreieck, wo also alle Seiten gleich lang sind. Also A, B und C haben genau die gleiche Länge. Wenn man sich jetzt überlegt, ich möchte jetzt einfach mal überprüfen, ob dieses Programm denn wirklich alles das macht, was man von dem Programm erwartet, dass es also die richtigen Rückgabewerte zurückgibt. Dann haben wir ja gerade schon festgestellt, alle möglichen Kombinationen können wir vielleicht gar nicht. Ja, und wenn wir auf die Internals gucken würden, wäre es auch schon sehr komplex. Aber schauen wir uns einfach mal an, was man hier tatsächlich prinzipiell testen müsste. Zum einen muss man hier auf jeden Fall testen, ob das Programm denn für die unterschiedlichen Dreiecks-Varianten richtig funktioniert. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall erstmal einen Testfall der überprüft, ob für ein ungleichseitiges Dreieck, hier in dem Beispiel 2, 3, 4 als Kantenlängen, ob dafür dann auch als Ergebnis ungleichseitiges Dreieck rauskommt, ob für ein gleichseitiges Dreieck, also wo alle Seiten gleich lang sind, das Richtige rauskommt und ob für ein gleichschenkliges Dreieck dann auch das Richtige rauskommt. Das ist hier tatsächlich aber noch nicht alles. Wir müssen auch noch betrachten, ob denn auch für die anderen Varianten des gleichschenkligen Dreiecks auch die richtigen Dinge bei rauskommen. Das haben wir jetzt hier nochmal. Das heißt, also wir haben allein fünf Testfälle, mit denen wir schon mal die positiven Fälle überprüfen müssen. Das heißt, ob sich das Programm denn so verhält, wie wir das erwartet haben. Jetzt gibt es aber noch weitere Dinge, die hier gegebenenfalls berücksichtigt werden müssen. Es kann nämlich sein, dass man hier Dinge übergibt, die eigentlich gar nicht so wirklich Dreiecke sind. Als erstes haben wir hier so ein Beispiel, wenn etwas übergeben werden würde, wo eine Seitenlänge 0 ist. Ja, jetzt hier das Beispiel 1.0.3 als Seitenlängen. Dafür gibt es natürlich auch noch die entsprechenden Variationen, wo dann die anderen Seitenlängen jeweils 0 sind. Macht also schon mal drei weitere Testfälle, die wir mit überprüfen müssen. Einfach nur, um sicherzustellen, dass bei einer derartigen Fehleingabe immer noch das Richtige bei rauskommt. Also irgendeine Fehlermeldung in dem Fall. Je nach Programmiersprache kann es dann sein, dass wir auch noch weitere Varianten hier testen müssen, um zu überprüfen, ob eben auf falsche Parameter richtig reagiert wird. Es kann nämlich zum Beispiel sein, dass man dann auch negative Werte übergeben kann. Das haben wir jetzt mal, wo also eine Seitenlänge negativ ist. Auch hier gibt es dann natürlich die entsprechenden Permutationen. Das heißt, wir sind jetzt hier bis hierhin schon mal bei elf möglichen Testfällen. Gut, damit haben wir jetzt also schon mal so ein bisschen abgeprüft, was ist eben, wenn einer der Parameter einfach irgendwo ungültig ist, also eine prinzipiell schon noch vielleicht zum Wertebereich gehört, den man dort übergeben kann, aber eben für ein Dreieck dann nicht mehr sinnvoll ist. Jetzt kann es aber auch noch Abhängigkeiten zwischen den Seiten geben. Hier haben wir nämlich jetzt mal ein Beispiel, wo ein Dreieck gar kein Dreieck sein kann, weil nämlich die Summe der beiden kürzeren Seiten gleich der Länge der dritten Seite ist. Also die ersten beiden Seiten sind hier zum Beispiel 1 und 2 lang, also 1 Zentimeter und 2 Zentimeter zum Beispiel. Wenn dann die dritte Seite mit 3 cm angegeben werden würde, dann wäre das kein Dreieck mehr, ja, weil die zwei, beiden kurzen Seiten einfach zu kurz sind. Auch dafür haben wir natürlich noch die Permutationen, also dass man eben auch noch überprüft, funktioniert das dann für alle möglichen Kombinationen der jeweiligen Seiten. Dann haben wir noch die Situation, dass es natürlich auch kein Dreieck ist, wenn dann die Summe der beiden kürzeren Seiten sogar noch kleiner ist als die dritte Seitenlänge. Also auch das muss man mit berücksichtigen und auch dafür gibt es die entsprechenden Permutationen für die jeweiligen Seiten. Und dann muss man vielleicht auch noch einen Fall berücksichtigen, wo zwar prinzipiell eigentlich alles passt, also die Seitenlängen sind alle gleich lang, aber trotzdem ist es kein Dreieck. Das ist nämlich der Fall, wenn man 0,0,0 übergeben würde. Das heißt, alle Seiten wären entsprechend Null lang und dementsprechend haben wir auch kein Dreieck, weil sich daraus dann kein Dreieck aufspannt, sondern es ergibt sich letztendlich ein Punkt. Gut, man kann jetzt hier draus dann schon schließen, dass man auch noch für die anderen Testfälle noch weitere Varianten hat, nämlich für, die, für diesen Testfall, wo nur eine Seite Null lang war, könnte man auch sagen, man testet einfach mal, ob auch zwei Seiten Null sein können und wie dann das System reagiert. Das wäre dann entsprechend für die gleichschenkligen Dreiecke nochmal zu überprüfen. Aber das ist immer noch nicht alles. Jetzt könnte es noch weitere Testfälle geben, die sich zum Beispiel aus der verwendeten Programmiersprache heraus ergeben. Also zum Beispiel sollte man vielleicht überprüfen, wie reagiert denn das Programm auf die Eingabe von jeweiligen Maximalwerten. Das sind jetzt auch wieder drei weitere Testfälle, wo man zum Beispiel nur einzelne Parameter dann mit dem Max, also Maximum für Integerwerte zum Beispiel, füttert oder wo man eben doch mehrere Parameter entsprechend damit füttert. Also das Gleiche, was wir eben mit der Null hatten, können wir auch noch für den Max-Int-Wert machen. Dann gibt es Programmiersprachen, die ja nicht sauber typisiert sind, wo man dann eben auch den übergebenen Wertebereich dann genauer überprüfen muss. Das sind dann zum Beispiel solche Tests, wie man sie hier hat, wo man dann auch mal überprüfen muss, was ist, wenn jetzt an irgendeiner Stelle eine Kommazahl übergeben wird, wird dann auch entsprechend reagiert. Auch hier gibt es natürlich entsprechende Permutationen, wo man mehrere Varianten dieses Tests dann durchführen muss. Dann haben wir auch bei manchen Programmiersprachen die Möglichkeit, statt einer Zahl was ganz anderes zu übergeben, also zum Beispiel einen einzelnen Charakter oder eben einen kompletten String auch das muss überprüft werden, ob das Programm darauf richtig reagiert. Und bei manchen Programmiersprachen kann man auch noch die Anzahl der Parameter ändern. Und auch hier müsste man gegebenenfalls überprüfen, ob das Programm noch richtig reagiert. Und tatsächlich ist das immer noch nicht alles. Es kann also noch weitere Testfälle geben, die man hier berücksichtigen muss. Was können wir jetzt daraus letztendlich schlussfolgern? Also, zum einen ist es so, man kann tatsächlich beim Software-Testing nicht alles testen. Das nennt sich dann Exhaustive Testing. Das hieße dann, man würde versuchen, alles zu testen. Das kann man nicht, ist auch nicht sinnvoll. Dementsprechend muss man eine Auswahl treffen und eine Spezifikation von tatsächlich sinnvollen Tests. Und man darf tatsächlich auch nicht nur die positiven Fälle testen. Man muss also auch mal so ein bisschen gucken, was gibt es da denn eigentlich so für negative Fälle? Was muss ich gegebenenfalls berücksichtigen? Und muss dafür natürlich auch eine entsprechende Kenntnis haben, zum Beispiel eben darüber, was sind jetzt zum Beispiel meine Wertebereiche oder was ist in dieser Programmiersprache möglich? Und auf Basis dieser Kenntnisse, die man dann hat, muss man natürlich auch eine gewisse Kreativität ansetzen, um richtige, vernünftige Testfälle abzuleiten. Aus all diesen Dingen ergibt sich dann tatsächlich, dass Testen eben eine durchaus anspruchsvolle Tätigkeit ist. Das heißt, das macht man nicht mal eben so, wenn man es vernünftig macht. Aber Testen ist ja auf der anderen Seite wiederum wichtig. Egal welche Software wir heutzutage schreiben, wenn die Software hinterher nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, hat das immer irgendwelche Konsequenzen, immer irgendwelche Auswirkungen. Entweder wird die Software nicht benutzt von unseren Nutzerinnen und Nutzern oder sie wird vielleicht benutzt, aber hat dann hinterher vielleicht irgendwelche Schäden. Das können wirtschaftliche Schäden sein, das können auch andere Probleme sein, die dann vielleicht auftreten. Das heißt, wir müssen einfach qualitativ hochwertige Software erzeugen, egal wo wir uns befinden. Aber wenn wir eben Software testen wollen, dann ist das herausfordernd. Dann muss man einige Kenntnisse haben und auf diese notwendigen Kenntnisse werde ich in anderen Videos dann entsprechend eingehen. Damit kommen wir mit diesem Video dann auch zur Übung. In der Übung geht es darum, dass Sie selber mal versuchen, Testfälle zu definieren, nämlich für ein gegebenes Beispielprogramm. Dieses Beispielprogramm bekommt zwei Parameter. Der erste Parameter ist ein Zeitraum, ja, also zum Beispiel von 10 Uhr bis 15 Uhr. Und der zweite Parameter ist eine konkrete Zeit, in dem Fall zum Beispiel 14 Uhr. Und das Programm oder die Funktion, um die es geht, die soll letztendlich ermitteln, ob denn die gegebene Zeit in dem gegebenen Zeitraum liegt. Das ist so ein typischer Anwendungsfall, wie wir ihn tatsächlich bei allen möglichen Kalenderapplikationen haben oder wie es zum Beispiel auch, Google machen muss, wenn es angibt, ob irgendeine Location jetzt aktuell geöffnet hat oder nicht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, welche Testfälle würden Sie denn dafür schreiben? Wie viele sind es hinterher? Was würden Sie denn alles so berücksichtigen? Ja, da gehört jetzt sicherlich noch so ein bisschen dazu, dass auch die Frage ist, ja, in welchem Format werden denn jetzt diese Zeiten übergeben? Das Format können Sie tatsächlich jetzt mal so ein bisschen ignorieren. Überlegen Sie einfach erstmal, was sind die positiven Dinge, die Sie abtesten müssen? Was sind die negativen Dinge, die Sie abtesten müssen? Und dann können wir vielleicht auch noch so ein bisschen darüber reden, je nachdem, wie das jetzt übergeben würde. Was wären dann so weitere, vielleicht auch programmiersprachenspezifische Dinge, die abgetestet werden müssen? Und damit bin ich mit diesem Video am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!